Und dann darf ich Sie nochmal herzlich willkommen heißen heute zur Leithausveranstaltung, das das ZFH gemeinsam mit dem Servicebüro inklusive Universitätsteam veranstaltet. Titel und Thema der heutigen Veranstaltung ist Aus dem Alltag mit barrierefreiem Lehrmaterial von Ressourcenmangel, Ratlosigkeit und geistigem Eigentum. Mein Name ist Melanie Müller. Ich bin die stellvertretende Leiterin des ZFH und werde Sie heute gemeinsam mit Frau Weber-Menges durch das... Event begleiten und selbstverständlich haben wir wie immer auch geballte Expertise am Start, namentlich Frau Weber-Menges, die das Servicebüro inklusive Universität Siegen leitet und natürlich die Referentin des heutigen Tages, Nathalie Sorichter von der Fernuni Hagen. Erstmal herzlich willkommen Ihnen beiden und herzlich willkommen Ihnen als ZuschauerInnen. Lassen Sie mich noch ein Worte zur Einführung ähm, zur digitalen Lehre und Barrierefreiheit sagen, bevor wir dann genauer in den Vortrag gehen. Denn ähm, nicht, nicht zuletzt durch Corona hat sich die Lehre in den letzten zwei Jahren ähm, ja merklich verändert. Also man merkt, dass es eine Öffnung gibt hin zu neuen innovativen lehr lernkonzepten ähm, und Begriffe wie Blended Learning oder Flip Classroom sind längst keine Fremdwörter mehr. Ähm, neben diesen grundsätzlichen, also diese aus hochschuldidaktischer Sicht zeichnet sich auch ab, dass diese Innovationen ähm, dauerhaft im Einsatz bleiben werden ähm, und nicht nur eine Modeerscheinung ist, die, äh, die irgendwann wieder obsolet sein wird. Und äh, diese lehr lern zeichnen sich ja vor allen Dingen durch eine Verzahnung von Online- und Präsenzlehre aus. Dabei sind es auch die Lehrmaterialien selbst, die von diesen Innovationen betroffen sind oder im besten Fall von den Innovationen profitieren. Beispielsweise der Einsatz von Lehr- und Lernvideos. Ähm, zum einen passiv ähm, beim reinen Rezipieren, ähm, als auch aktiv ähm, bei der Bearbeitung von Videos unterstützen sie einfach ähm, die Lehre in der Wissensvermittlung und in der Reflexion des Lehrstoffs. Aber damit alle wirklich von diesen Innovationen, wie Videos profitieren können, müssen sie auch barrierefrei umgesetzt werden, beispielsweise durch barrierefreie Videoplayer oder den Einsatz von Untertitel und über, unter, ähm, Übersetzungsfunktionen. Wir sehen also, digitale Lehre bietet viele Möglichkeiten. Es gibt andererseits auch noch einen hohen Bedarf, barrierefrei und inklusiv zu agieren. Und was? darunter genau zu verstehen ist unter barrierefrei und inklusiv. Dabei möchte ich jetzt an Frau Weber-Menges übergeben. Ja, vielen Dank, Frau Müller. Auch von meiner Seite begrüße ich alle Teilnehmenden und vor allen Dingen auch Frau Sorichter recht herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung. Frau Müller hat schon angedeutet, ähm, Digitalisierung, digitale Lehre wird auch nach Corona, nach der Corona-Zeit ähm, weitergehen und nicht nur so eine zeitliche Geschichte sein, sondern das wird immer eine Rolle spielen. Das Rad nicht mehr zurückdrehen. Wie sieht es aber aus mit Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung? Äh, wie können die barrierefrei, mit diesen Materialien und mit den Angeboten und Möglichkeiten umgehen? Das ist hier die große Frage, denn digitale Lehre kann für Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung zum einen durchaus ein Segen sein, kann aber auch, weil es neue Barrieren aufwirft, zum Fluch werden. Wie sieht es in der Richtung genau aus? Ähm, welche Möglichkeiten gibt es? Vor allem Lehrende stehen da auch, obwohl sie guten Willens sind, oft recht ratlos vor der Frage, wie gestalte, wie gestalte ich digitale barrierefreie Lehre. Und deshalb hatte ich bereits am Tag der Inklusion Anfang Dezember letzten Jahres eine Expertin eingeladen, nämlich Frau Soresta. Leider konnte Frau Sorichter an diesem Tag nicht teilnehmen und ihren Vortrag nicht halten, da sie erkrankt war. Ich finde aber die Thematik und so spannend und vor allen Dingen so wichtig, dass wir gesagt haben, wir laden Frau Sorichter erneut ein. Und ich bin froh, dass sie heute da ist. Ich möchte Frau Sorichter kurz vorstellen. Frau Nathalie Sorichter ist Fachinformatikerin im Bereich Anwendungsentwicklung. Sie ist zudem Spezialist, äh, Spezialistin für audiotaktile Medien im Arbeitsbereich barrierefreie Medien des Zentrums für Lernen und Innovation an der Fernuniversität in Hagen. Zudem macht Frau Sorichter bei den Flying Up Experts mit. Viele von Ihnen wissen nicht, was das ist. Die Flying Experts, das ist ein Expertinnen und Expertenpool, der ermöglicht es den Universitäten und Hochschulen in Nordrhein-Westfalen und ihren hochschuldidaktischen Einrichtungen entlang der bisherigen Bedarfe, Expertinnen und Experte im Bereich digitale Lehre zu finden und für Beratungen, Trainings, Vorträge oder Initiativen zu buchen. Und über die, äh, über die Flying Expert bin ich dann an Frau Sorichter geraten und habe sofort gesagt, ja, das würde doch wunderschön passen. Und aus diesem Grunde, mit Ende der langen Vorrede, möchte ich jetzt dann das Wort an Frau Sorichter übergeben und bin schon sehr gespannt und freue mich schon sehr auf ihren Vortrag. Ja, vielen Dank. Ähm, ich hoffe mal, ich werde die Erwartungen nicht enttäuschen. Ähm, ich möchte noch ähm, kurz ein bisschen mehr zu meiner Person ähm, erzählen. Ich bin selber blind, arbeite seit anderthalb Jahren an der Fernuni in Hagen und ähm, arbeite dort insbesondere im Team Audiotaktile Medien. Ähm, dass ein Teilteam des Arbeitsbereichs barrierefreie Medien ist. Das ähm, setzt sich zusätzlich noch aus dem Teilteam inklusive Videos zusammen, die ähm, Untertitel und Transkripte je nach Situation beziehungsweise nach Möglichkeit ähm, der Lehrvideos an der Fernuni erstellen. Ähm, Ihnen wird vielleicht auffallen, dass ich keine Präsentation ähm, einblende. Das kommt daher, dass ich mich entschieden habe, dass ich keinen Vortrag im eigentlichen Sinne halte. Ähm, da es eigentlich ein Erfahrungsbericht aus meiner Arbeitspraxis ist und ähm, es mir da sehr schwer fiel, eine strukturierte Präsentation ähm, für Sie zu erstellen, an der Sie sich entlanghangeln könnten. Ähm, eine kleine Bitte in eigener Sache, ähm, Frau Müller und oder Frau Weber-Menges, könnten Sie äh, Ihr Mikrofon ähm, anschalten, da es mir ähm, aufgrund dessen, dass mir das Visuelle fehlt, unglaublich schwerfällt, sozusagen einfach ins Leere zu reden, weil ich ja ähm, die Teilnehmer nicht sehe und ähm, ich da sehr dankbar wäre, wenn ich irgendeine akustische Resonanz zum Beispiel hätte. Ein, ein akustisches Kopfnicken. <lacht> Dankeschön. Ja, ähm, ich bin selber ähm, durch meine Blindheit an die Barrierefreiheit gekommen die für mich schon seit vielen Jahren einfach auch aus eigenem Interesse sehr, sehr wichtig ist. Sowohl Barrierefreiheit, sagen wir mal, im Alltag, wie auch die digitale Barrierefreiheit, die natürlich jetzt durch Corona immer mehr an Bedeutung gewinnt, gerade auch in der Lehre, aber auch schon im Vorhinein sehr wichtig gewesen ist. Ich sage es mal so, ähm, durch Corona kann man es nicht mehr wegdiskutieren. Das ist nämlich eines der größten Probleme, dass alle Welt von Barrierefreiheit von, und von Inklusion spricht, ähm, dass es dafür zum Teil auch Gelder gibt, aber ähm, dass eigentlich keiner dafür Geld ausgeben möchte. Ähm, das ist tatsächlich eines der größten Probleme, dass meine Kolleginnen bzw. meine Kollegen und Kolleginnen und ich in unserem Team auch haben, dass wir versuchen, eine möglichst barrierefreie Version unserer Lehrmaterialien der Fernuni herzustellen, aber das mit sehr begrenzten Ressourcen. Mhm. Das wird gleich der erste Punkt meines Vortragstitels sein. Der Ressourcenmangel. Mhm. Ähm, unser Team besteht aus, ähm, wenn es die audiotaktilen Medien betrifft, aus ähm, zwei, dreiviertel Stellen, wovon ich eine volle Stelle habe. Ähm, und im Bereich der inklusiven Videos sind es nochmal zwei Stellen, was für fünf Fakultäten oder für Lehrvideos an fünf Fakultäten viel zu wenig ist. Ähm, ich beschränke mich im ersten Teil erstmal auf die audiotaktilen Medien, weil mir das tatsächlich im Arbeitsalltag am allernächsten ist. Ähm, wir können uns in unserem Arbeitsalltag tatsächlich nur auf die Texte einer einzigen Fakultät beschränken, weil wir mehr gar nicht leisten können. Die Fernuniversität ähm, hat fünf Fakultäten, nämlich die Kultur- und Sozialwissenschaften, die Psychologie, die mittlerweile sehr auf Lehrvideos setzt, ähm, die Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Mathe und Informatik. Das Konzept an der Fernuni unterscheidet sich natürlich ein wenig von einer Präsenzuni, nämlich dahingehend, dass ähm, das normale Studienmaterial in Form von Skripten, die ja auch häufig nicht ausformuliert sind, in der Art von Studienbriefen den Studierenden zur Verfügung gestellt werden. Das sind also vollständig ausformulierte ähm, Texte die die Vorlesungsskripte ersetzen beziehungsweise eine Präsenzvorlesung ersetzen. Mhm. Das wird dann ergänzt durch teilweise Präsenztage, zumindest war das vor Corona so, ähm, durch sogenannte Studientage, an denen ähm, dann Zwei bis dreimal im Semester die Studierenden an die Fernuni fahren und dort tatsächlich an Präsenzveranstaltungen teilnehmen. Und ansonsten ähm, greift man auf die Campusstandorte in diversen ähm, deutschen und internationalen Städten zurück, ähm, wo Übungs- bzw. Mentoriats- ähm, Einheiten vermittelt werden zu den einzelnen Modulen und zu den einzelnen Fächern. Das hat sich natürlich ein Stück weit durch Corona geändert, sodass viel, viel mehr mittlerweile online stattfinden muss, was gerade in Fragen der Barrierefreiheit natürlich nicht ganz einfach ist, denn da fangen wir allein schon mit Konferenzsystemen an. Welches Videokonferenzsystem ist barrierefrei nutzbar für einen Screenreader-Nutzer, das heißt mhm. für einen Blinden oder hochgradig Sehbehinderten, der ähm, die Bildschirminhalte entweder von einer Sprachausgabe vorgelesen bekommen muss oder, und, oder sie ähm, auf einer sogenannten Braillezeile in Blindenschrift zeilenweise angezeigt bekommt. Ähm Zum Zweiten, neben, der, äh, neben den Videokonferenzsystemen ist dann natürlich auch plötzlich die Frage gewesen, wie stellt man barrierefreie Klausuren? Wie schreibt man diese barrierefreien Klausuren, ohne dass diejenigen vor Ort sind? Mhm. Die Fernuni verfügte vorher natürlich schon über ein Online-Übungs- und Klausursystem. Aber selbst wenn die Webseiten dafür mittlerweile barrierefrei oder halbwegs barrierefrei gestaltet sind, heißt es noch nicht, dass die Klausuren, die dort hinterlegt werden, auch barrierefrei sind. Das ist das größte Problem. Ähm, Neben dem Ressourcenmangel ist da nämlich die Frage, wie mache ich das als Dozent, als Lehrender, als Modulbeauftragter? Wie stelle ich barrierefreie Klausurdokumente zur Verfügung? Wie ähm, bereite ich meine Abbildungen auf, damit sie auch von einem Blinden wahrgenommen werden können? Ist das überhaupt möglich? Und dann kommen wir im dritten Teil zum geistigen Eigentum. Inwieweit ist denn das, was ich in meiner Lehre anbiete, ähm, vom geistigen Eigentum geschützt? Inwieweit muss ich mir Vorschriften machen lassen, wie ich ein Dokument zu formatieren, zu gestalten habe, damit es barrierefrei von Screenreadern beispielsweise vorgelesen werden kann. All das sind Fragen an die und auf die wir in unserem Arbeitsalltag regelmäßig stoßen. So, langer Rede, kurzer Sinn, kommen wir zum ersten Punkt nämlich der Ressourcenmangel. Man könnte das zusammenfassen als zu wenig Personal, zu viele Aufgaben. Heißt, wie ich schon erwähnt habe, uns fehlen tatsächlich die Ressourcen in unserem Alltag, um mehr als die Texte einer Fakultät umzusetzen. Und selbst da müssen wir filtern. Wir müssen gucken, welches Material ist einfach so umsetzbar? Ähm, wobei wir beispielsweise beim Lehrgebiet der Geschichte an unsere Grenzen stoßen. Nicht wegen der Texte. Texte lassen sich umsetzen. Texte sind eigentlich barrierefrei. Nein, wir geraten bei den Abbildungen an unsere Grenzen. Denn gerade die ältere Geschichte besteht ganz viel aus Abbildungen, die von Studierenden und Forschenden interpretiert werden müssen. Wie bewerkstellige ich das, wenn jemand dieses Fach studieren möchte, der diese Abbildungen nicht wahrnehmen kann? Ich muss sie so beschreiben, dass ich als Beschreibender nicht die Interpretation vorwegnehme, die der in dem Fall Lesende eine Abbildungsbeschreibung treffen soll. Das ist gerade als Außenstehender, der von dem Fach keine Ahnung hat oder wenig Ahnung hat, noch viel schwieriger als für einen Lehrenden. Aber wer fertigt die Abbildungsbeschreibung dann am sinnvollsten an? Eigentlich bräuchte man fachlich gut formulierte Abbildungsbeschreibungen, die von den Lehrenden oder von deren Mitarbeitern erstellt werden, damit sie auch fachlich korrekt vermittelt werden. Hier haben wir schon den Ressourcenmangel. Wie viel wird jeden Tag von Lehrenden erwartet? was Sie alles bewerkstelligen sollen, was Sie alles liefern sollen und wie viel Zeit ist tatsächlich. Also geht das dann an unseren Bereich. Und wir stehen vor der Herausforderung, dass uns oft die Expertise im fachlichen Bereich fehlt, sodass wir ähm, diese Kurse, diese Module tatsächlich teilweise gar nicht umsetzen können. Sie fragen sich vielleicht, was haben normale Studientexte mit digitaler Barrierefreiheit zu tun? Naja, die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Ohne barrierefreie Lehre keine digitale Barrierefreiheit. Denn was hilft es mir, wenn ich womöglich eine Klausur barrierefrei gestaltet habe, wenn die zugrunde liegenden Lehrtexte nicht barrierefrei waren, dann kann ein Blinder oder hochgradig Sehbehinderter zum Beispiel dieses Fach nicht studieren. Mhm. Aber mit barrierefreien Dokumenten für die Klausur ist es auch nicht allzu weit her, denn die Abbildungsbeschreibungen sind das eine. Darin sind natürlich nicht nur Abbildungen enthalten, sondern auch Kurven, Graphen, alles, was Sie sich vorstellen können, was in einer Klausur abgefragt oder interpretiert werden könnte. Nein, es ist noch viel mehr. Viele neigen in ihrem Alltag dazu, beispielsweise Quellentexte von einer gedruckten Vorlage einzuscannen als Bild. Und dieses Bild dann in ein Dokument, das Sie weitergeben an Ihre Studierenden, einzufügen. Und an diesem Punkt beginnt die Barriere. Ein Bild lässt sich von einem Screenreader nicht vorlesen. Egal, ob dieses Bild letztendlich Text enthält oder dieses Bild tatsächlich ein Bild ist, ist für die Software völlig egal. Solange ein Bild sozusagen drumherum ist, komme ich als Blinder an diesen Text nicht heran. Was macht man also? Auch da sind wir wieder gefragt. Wir kriegen eine solche Klausur. Und ähm, meine Kollegen setzen dann beispielsweise in Bildern vermittelte Texte, Tabellen oder ähnliches so um, dass sie ganz normal lesbar sind. Was passiert aber, wenn ein Lehrender, und das ist tatsächlich vor einem Jahr bei uns passiert, wenn ein Lehrender überhaupt nicht darüber nachdenkt, dass das eine Barriere sein könnte, einen solchen Klausurtext online stellt und ein blinder Teilnehmer diese Klausur schreiben will. Unser Fall war, es waren mehrere Tabellen jeweils in ein eingefügtes Bild oder in einem eingefügten Bild enthalten. Darüber hatte weder das Prüfungsamt noch der Lehrende vorher nachgedacht. Der Studierende saß an der Klausur und konnte seine Klausur nicht schreiben, weil zum Teil er zwar die Fragen beantworten konnte, aber die Grundlage, auf die sich die Fragen bezog, war für ihn nicht zugänglich. Und genau ähm, diese Herausforderungen sind unser täglich Brot. Aber immer mit dem Hintergrund, wir müssen filtern, was können wir erledigen, was können wir nicht erledigen? Ähm, um Ihnen mal ein kleines Bild davon zu machen, was denn zu barrierefreien Studienmaterialien und damit im weitesten Sinne auch zu barrierefreien Klausuren alles dazugehören kann. Das sind... Abbildungsbeschreibungen oder können Abbildungsbeschreibungen vorhandene Abbildungen sein. Das können Textinhalte sein, statt kopierter und als Bild eingefügter Texte. Das können gegebenenfalls aber auch taktile Abbildungen sein, womit wir dann wieder bei der Vorstufe zur digitalen Barrierefreiheit sind, denn taktil lässt sich bis heute noch nicht digital umsetzen. Das können auch ähm, Texte in vergrößerter Schrift für hochgradig Sehbehinderte sein oder auch in Blindenschrift, also in Punktschrift. Das können je nach Fach gegebenenfalls 3D-Modelle von relevanten ähm, Anschauungs- Materialien sein. Ähm, dazu zählen lesbare und für den Screenreader zugängliche mathematisch naturwissenschaftliche oder statistische Texte, was tatsächlich bis heute sehr, sehr schwierig ist. Beim nächsten Punkt haben wir dann die Universitätsbibliotheken mit dem Boot, nämlich zugängliche und lesbare Primär- und Sekundärliteratur, wo wir dann gleich das Problem der Verlage noch mit drin haben. Das können gegebenenfalls Hörfassungen von Studientexten sein. Ähm, wenn wir mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus der Blindheit und Sehbehinderung gucken und zu den Hörbehinderten studieren, äh, Studierenden gehen, dann braucht es zum Beispiel auch Untertitelungen jeglicher Aufzeichnungen oder auch Live-Veranstaltungen. Und wenn wir bei Videos sind, dann brauchen wir theoretisch für die Blinden und hochgradig Sehbehinderten wiederum eine sogenannte Audiodeskription, mhm. die das beschreibt, was zu sehen ist, aber nicht beschrieben wird. Und das ist tatsächlich eine Krankheit von ganz vielen Lehrvideos. Einer der häufigsten Sätze wird sein, wie Sie dort auf der Folie sehen. Der Pfeil zeigt nach rechts auf. Wenn man Glück hat, ergibt sich aus dem Satz, worauf denn der Pfeil zeigt. Wenn man Pech hat, Beinhaltet der Satz nur den Verweis auf den Satz vorher? Ja, Sie sehen, mit der digitalen Barrierefreiheit ist das gar nicht so einfach. Ach ja, und das, was ich gerade eben so schön aufgelistet habe, das gilt natürlich eigentlich auch alles für Klausuren. Denn wo keine zugänglichen Texte, da auch keine zugängliche Klausur. Da kommen wir aber dann weiter. Da brauchen wir auch zugängliche Lernplattformen wie Moodle oder Elias. Da brauchen wir zugängliche Online-Übungssysteme, wobei es nicht damit getan ist, dass die Webseiten an sich bedienbar sind, sondern es muss auch möglich sein, seine Übungen online barrierefrei einzureichen. Es muss aber auch gleichermaßen möglich sein, wenn man seine Korrektur zurückkriegt, diese Korrektur zu lesen. Wenn also ein Lehrender in ein PDF-Dokument handschriftlich reinschreibt und einem Blinden dieses PDF-Dokument zurückschickt, dann hat der Blinde Probleme damit, diese Korrektur zu lesen, denn handschriftlich lässt sich nicht erkennen. Das ist zwar Text, aber eigentlich eine Grafik. Und last but not least, es braucht natürlich auch zugängliche und barrierefreie Klausurumgebungen. Der Bereich der digitalen Barrierefreiheit, das ist zum Beispiel gar nicht ähm, unser Bereich, ähm, also unser im Sinne von meiner Kollegin und mir. Ich trage ein bisschen zur naja, Fortführung der Barrierefreiheit an der Fernuni bei, indem Barrierefreiheitstests unserer eigenen Seiten und Anwendungen bei mir liegen. Aber auch hier haben wir wieder das Problem des Ressourcenmangels, denn eigentlich gehören diese Barrierefreiheitstests laut meiner Arbeitsplatzbeschreibung nur zu 10% zu meinen Aufgaben. Mittlerweile ja, sind es ungefähr 60% meiner Zeit. Ja, ähm, ich hoffe, ich habe ähm, ein wenig das Problem des Ressourcenmangels ähm, verbildlichen können und komme jetzt zur Ratlosigkeit. Da haben wir auf zwei Seiten Ratlosigkeit. Auf unserer Seite spricht den Mitarbeitern, die mit der Umsetzung ähm, befasst sind und andererseits die Ratlosigkeit der Lehrenden. Erstmal zu unserer Ratlosigkeit. Wir stellen uns dann solche Fragen wie, was kann überhaupt umgesetzt werden? Das, worauf ich gerade eben schon ähm, Bezug nahm. Lassen sich Geschichtsmodule zum Beispiel überhaupt umsetzen? Wenn wir am laufenden Band Abbildungsbeschreibungen haben, die wir eigentlich zeittechnisch und von der Expertise her gar nicht leisten können. Oder auch ähm, wirtschaftswissenschaftliche Inhalte, die natürlich auch sehr, sehr viel Mathematik und Statistik enthalten. Ähm, da wäre natürlich auch die Frage, wie weit könnten wir das leisten? Mit zwei, dreiviertel Viertelstellen kommen wir da nicht allzu weit. Wir stellen uns aber auch oft die Frage, wofür reichen unsere Ressourcen? Und gleich hinterher, inwieweit haben denn Blinde oder Sehbehinderte oder insgesamt behinderte Studierende ein Recht auf Orchideenfächer? Denn das ist genau das Problem. Was setzt man um? Setzt man das um, das am häufigsten gefragt wird? Oder setzt man das um, dass vielleicht von einem einzigen oder von fünf gern studiert werden würde, aber man hat gar nicht die Ressourcen dafür. Man muss sich notgedrungen, auch wenn das überhaupt nicht im Sinne von Inklusion und Barrierefreiheit ist, dafür entscheiden, das umzusetzen, was am häufigsten gefragt wird. Und damit haben wir, ohne dass es gewollt ist, eine indirekte Selektion. Das ist auch das Problem, das heutzutage und noch lange mit der Inklusion besteht. Alle fordern Inklusion. Aber weder soll dafür Geld ausgegeben werden, noch macht man sich Gedanken darüber, was das in der Praxis bedeutet. Und wenn dann beispielsweise ein behinderter Studierender darauf pocht, dass er ja ein Anrecht darauf hat, barrierefreie Bildung zu bekommen, dann steht man einerseits vor der Frage, wie sollen wir das denn machen? Und andererseits sollte er nicht dankbar dafür sein, dass wir überhaupt irgendwas barrierefrei anbieten? Da sind wir also eigentlich schon bei moralischen Fragen, auf die ich hier besser jetzt nicht eingehe. Aber dann kommen wir zur Ratlosigkeit der Lehrenden, die sich zu Recht oft fragen, was kann ich denn tun, der ich eigentlich nur meinen Studienbrief erstellen möchte, erstellen soll. Aber auch wenn ich da was mache oder wenn ich da was machen möchte, mache ich nicht viel zu viel falsch. Und kann ich das überhaupt? Habe ich das technische Know-how? Und die meisten werden sagen Nein. Aber wo wende ich mich denn hin? Wo kann ich denn nachfragen? Und muss ich das überhaupt? Und das ist doch bestimmt unglaublich aufwendig. Aber eigentlich ist die Antwort gar nicht so schwierig. Bei uns an der Fernuni gibt es von ähm, einer Abteilung, die sich um die ich, ich nenne es mal barrierefrei Machung normaler ähm, Studienbriefe kümmert, die aber wiederum auch ein Problem mit Ressourcenmangel hat, ähm, gibt es barrierefrei gestaltete Formatvorlagen für Word, die diese Lehrenden einsetzen können. Aber erstens müssen sie wissen, dass es diese Formatvorlagen gibt. Und zweitens, man muss sie dann natürlich trotzdem auch zweckmäßig einsetzen. Mir hat ein Kollege vor einiger Zeit erzählt, es gab eine Lehrende, die eine Formatvorlage zur Barrierefreiheit verwendet hat und die völlig erstaunt war, dass ihr Studienbrief nicht barrierefrei war. Was hatte sie gemacht? Sie hatte der besseren Anschaulichkeit wegen, ihren Studienbrief sehr bunt gestaltet. Und auch Farben können eine Barriere sein, mhm. weil es ähm, nämlich dazu führen kann, dass erstens Menschen mit einer Rot-Grün-Blindheit beispielsweise oder mit einer vollständigen Farbenblindheit die Inhalte, die hervorgehoben werden sollen, gar nicht so wahrnehmen können. Und da sind wir wieder bei meinem Spezialthema. Blinde können Farben von Texten, wenn sie das zeichenweise bei ihrem Screenreader nicht abfragen, gar nicht erfahren. Was ist also zu tun, wenn es eine solche Formatvorlage gibt, brauche ich mich eigentlich nur daran halten, dass ich mich an die Formatierung der Überschriften halte, dass ich mich an die vorgegebenen Formatierungen von ähm, Marginalien etc. halte. Aber dann bin ich natürlich auch ein wenig zumindest in meiner kreativen Freiheit eingeschränkt. Ja, ähm, ich muss mich gerade sammeln. Entschuldigung. Okay. Was ist unser Ziel trotz großer Ratlosigkeit? Eigentlich nur, dass ähm, seitens der Lehre an entsprechende stellen wie meine kolleginnen und mich die quelldokumente der lehrenden trotz vielleicht geistigen eigentum herausgegeben werden damit wenn sie nicht barrierefrei sind wir sie zumindest barrierefrei machen können und da komme ich direkt zum geistigen eigentum denn das ist tatsächlich auch heute ein, ja, einer der größten Gegner der Barrierefreiheit. Da haben wir wieder so viele Fragen seitens Lehrender. Muss ich meine Quellen herausgeben? Bei uns an der Fernuni heißt es eigentlich ganz eindeutig ja. Zum Verdruss vieler Lehrender. Muss ich mir vorschreiben lassen, wie ich meine Texte formatiere? Ja, eigentlich auch das. Weil es allein schon damit anfängt, dass die Lehrmaterialien einheitlich gestaltet werden sollen, mit einem einheitlichen Logo. Und wir da natürlich auch an die Barrierefreiheit denken. Gehen meine Persönlichkeitsrechte bzw. mein Urheberrecht nicht weit über Rechte Einzelner hinaus. und Das ist eigentlich der Knackpunkt an der ganzen Sache. Es ist faktisch so, nein. Jeder hat eigentlich ein Recht auf Bildung. Und auch wenn es noch nicht. Und da muss ich tatsächlich sagen, da bin ich kein Jurist, aber soweit ich es weiß auch wenn dieses Recht auf barrierefreie Bildung noch nicht bis ins Letzte verankert ist. Trotzdem hat jeder ein Recht auf Bildung, egal ob behindert, chronisch krank, nicht behindert oder wie auch immer. Und wenn ich mit Lehrmaterialien an einer Hochschule konfrontiert werde, dann habe ich eigentlich ein Recht darauf, diese Lehrmaterialien auch in einer für mich lesbaren Form wahrnehmen zu können und in einer für mich studierbaren Form. Wie das letztendlich umgesetzt werden kann, soll, das ist eine sehr gute Frage, auf die es bisher noch keine einheitliche Antwort gibt. Und auf welche Frage wir auch immer wieder in unserem Arbeitsalltag stoßen, ist tatsächlich, bedeutet Barrierefreiheit nicht eigentlich Bevorzugung und das Verschaffen unnötiger Vorteile? Mhm. Uns ist das begegnet ähm, sehr eindrücklich im Zusammenhang tatsächlich mit einer Klausur. Die Lehrenden hatten eine Klausur gestellt und das Prüfungsamt hatte einen Antrag auf Nachteilsausgleich von einem blinden Studierenden. Und in, im Zusammenhang mit diesem Nachteilsausgleich lief es darauf raus, dass ein, ähm, eine Zeitzugabe gewährt werden sollte für das Anfertigen der Klausur. Das ist seitens des Prüfungsamtes mit den Lehrenden diskutiert worden. Und die Lehrenden weigerten sich, diese Zeitzugabe zu gewähren. Mit dem Argument, die Klausur sei auf eine bestimmte Zeit konzipiert worden. In dem Fall waren es 120 Minuten. Und für diese Zeit sei eine bestimmte Anzahl an Fragen konzipiert worden, äh, worden. Und man sähe überhaupt nicht ein, dass jemand zusätzlich Zeit bekommen solle, womöglich per WhatsApp oder ähnlichem sich mit Kommilitonen austauschen zu können und dadurch einen unfairen Vorteil zu erlangen. Ich kann Ihnen aus meiner eigenen Studiumserfahrung sagen, Gerade wenn man als behinderter Studierender an einer Klausur sitzt. Man mag vielleicht mehr Zeit auf dem Papier haben, aber man braucht auch länger, um eine Klausur adäquat zu bearbeiten. Und sei es auch nur, dass man nicht auf ein Blatt Papier guckt und die Inhalte direkt insgesamt erfassen kann, sondern sie sich zeilenweise zugänglich machen muss. Das ist ein immer noch großes Problem der Barrierefreiheit, ähm, wenn man eigentlich gegen Windmühlen kämpft, weil man solche Probleme ganz schlecht erklären kann. Ich habe zwar nicht ganz eine Stunde geredet, aber ich bin eigentlich thematisch am Ende und würde vorschlagen, dass Sie Ihre Fragen stellen. Wahrscheinlich ist es da auch einfacher, noch auf konkrete Sachverhalte einzugehen beziehungsweise konkrete Sachverhalte besser zu erklären und wir dann in eine Diskussion starten, die auch sehr gern kontrovers sein darf.